Leado, heute ein Nachtrag zu MX14 Tolens, wo sich gerade der X-Screen Safer mit Matrix Demo eingeschaltet hat. MX14. So, was hat man denn? Ich hatte ja versprochen, ich zeige eigentlich die 64-Bit-Version, aber es ist jetzt blöd. Die gibt es gar nicht. Es gibt die PAE oder Non-PAE-Version. Die Non-PAE-Version für ältere Rechner. Ja, die zum Beispiel eine CPU haben. Das hat eigentlich streng genommen jetzt mit der CPU nichts zu tun, sondern mit, äh, mit der Adressierung. Aber ich habe festgestellt, bei mir ist es so, dass die PAE-Version meine beiden Prozessoren, die ich hier auf meinem Laptop habe, den ihr jetzt gerade seht, unterstützt. Und die Non-PAE-Version, die ich vorher gezeigt hatte, äh, hat auf meinem Laptop halt keine zwei CPUs, äh, komischerweise. Was hat man noch zu klären? Debian GNU Linux Weezy haben wir drauf. Ja. Gut, jetzt ist es so. MX14 ist das eine und Antix das andere. Antix hat eine MX14-Version gemacht, die im Moment die aktuelle ist. MX14.3. Codename Symbiosis. Ne? Wir haben eine Symbiose von dem ja, MX14 Team und Antix. So, jetzt habe ich aber. Das Antix-Team entschieden, eine 32-Bit-Version sowohl für die PAE als auch die nicht-PAE-Version zu machen, aber gar keine 64-Bit-Version. Ja, kann man rausfinden mit getconf long bit. So, das dazu. So. Gut, Debian haben wir drauf. Wie haben wir drauf und Antix ist es auch, obwohl man es eigentlich nirgendwo sieht beziehungsweise es steckt natürlich irgendwo die Kerneltechnik drin und in manchen Paketen erkennt man auch noch das antix drauf ist. So. Äh, was ist da für ein komisches Bild? Ähm, ich habe mich im Nachhinein entschieden, keine Transparenzeffekte zu haben. Wir hatten ja gesagt, wir können den Fenstermanager so einstellen. Feineinstellung des Fensterverhaltens, dass der Kompositor eingeschaltet ist. Habe ich aber nicht. Trotzdem wollte ich aber hier irgendwie, dass äh, dieses Panel irgendwie zu dem Hintergrund passt. Also habe ich mir den Hintergrund, der standardmäßig dabei ist, ein wenig angepasst. Den aufzutreiben, hatte ich ja beim letzten Mal auch ein Problem. Lag daran, dass der Background hier MX-14 Turbulence in Local Share Backgrounds User Local Share Backgrounds und nicht in User Share Backgrounds Und deshalb konnte auch äh, ja das Einstellprogramm für den Desktop Hintergrund das Ding nicht finden Dort findet ihr auch eine Light Version so eine Und diese schwarze Version habe ich mir mit Ging angepasst das hier raus Dann habe ich mir so ein Kreuz draus gemacht damit an dem linken Rand ein schwarzer Rand entstand so konnte ich dann äh, auch ohne Transparenz-Effekte gut leben. Wieso konnte ich vorher nicht leben? Vorher ging dieses äh, ja, blaue Band, diese Turbulenz hier quer durch. Da hat man gesehen, dass es schwarz und hört da auf. und Das gefiel mir nicht. Also, also umgefummelt äh, gut. Benutze ich jetzt schon seit ein paar Tagen unten das Logo ausgetauscht rein gemacht. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir Ice Doof und Ice Wiesel installiert. Das ist nicht doofes Wiesel. Ice Doof ist nichts anderes als der Thunderbird. Obwohl man mit den äh, Einstellungen, mit dem MX Werkzeug, sich durchaus auch äh, mit dem Paketinstaller den Thunderbird installieren kann, hatte ich äh, den da wieder deinstalliert, weil weil, ja, E-Mail, ne, kann man auch Thunderbird, habe ich wieder deinstalliert, weil es da kein deutsches Sprachpaket zugab. Da aber Ice Dove quasi der Thunderbird in ja in der Debian-Art ist, äh, nämlich ohne Thunderbird Logo, vielleicht in einer stabileren äh, Version ist das genauso gut. Und für den Eisdorf gab es dann in Synaptic die entsprechenden deutschen Pakete genauso für das Firefox Pendant synaptik teilen Synaptic Teil kurz sind Paket mal, und, wie erreicht man hier mal schön über das kleine gelbe Logo suchen wir äh, suchen mal nach Ice Dog Do Do ist der Thunderbird ne? quasi in der Debian Version und da habe ich installiert LN10DE, deutsches Sprachpaket für Eisdorf. Also das ist quasi der Thunderbird auf Deutsch, beziehungsweise das deutsche Sprachpaket dafür. Gut. Und ein Eiswiesel haben wir auch. Ne? Eiswiesel. So, und zwar gibt es dann zum Eiswiesel auch ein deutschsprachiges Paket. Ja, gut, das gleiche kann man natürlich dann auch noch für LibreOffice machen. Li LibreOffice. So, dafür gibt es dann auch noch ein deutsches äh, Sprachpaket. Äh, Schauen wir mal. LibreOffice, LibreOffice, LibreOffice. Äh, äh, ne? ln10-de ist die deutsche Sprachpaketsammlung für ja, das Office-Paket. Gut, soweit so schön. Also, wie gesagt, ich komme jetzt auch ohne Transparenzmanager gut zurecht. Habe mir auch beim Terminal äh, noch ein weiteres Bildchen gemacht mit GIMP. Habe das hier mit beim Arbeiten, den Einstellungen und zwar. Im Aussehen habe ich mir dann äh, ein ellipsenförmiges äh, davon gemacht. Gut, man könnte es auch natürlich auch transparent machen, aber das äh, zittert dann so ein bisschen. Ne? Das zittert dann so ein bisschen, wenn man es verschiebt, fiel mir nicht gut. Dann habe ich das halt so ein bisschen anders gemacht. Wie gesagt, äh, funktioniert prima. Kommen hier auch gut zurecht. Äh, ha, top. seht ihr, habe ich jetzt meine beiden Prozessoren dank der PAE-Version. Ja, die PAE-Version ist dann halt äh, besser geeignet für etwas neuere, sage ich jetzt mal, die halt dieses PAE, was heißt das nochmal? Ähm, ja, habe ich ein Video zu gemacht. Irgendwas mit Andres, äh, bla bla bla. Ist ja egal. Jedenfalls haben wir MX14 Antics und es funktioniert und ist auch geeignet für aktuelle PCs. Ich sehe jetzt. Wenn jetzt hier 64-Bit steht, äh, hätte ich mich genauso wenig aufgeregt, wie jetzt mit 32-Bit, weil funktioniert wunderbar. Gut, ich hoffe, hier wird geholfen zu haben. Testen zwar aus, wie gesagt, nachgereicht, hatte ich versprochen, nochmal zu zeigen, wie sieht es eigentlich mit der 64-Bit-Version aus, die es gar nicht gibt. Hiermit korrigiert und das Kernel ist in beiden Versionen gar nicht alt, sondern ein aktuelles äh, 3.14.0, das auch nochmal kurz. Vorregiert. Ich hoffe, ihr bekormen zu haben. Von daher mit freundlichen Grüßen und Tschüss.